Solltest du Bitcoin jetzt shorten, das alles und noch viel mehr siehst du in diesem Video. Bitcoin schaut aktuell ziemlich gut aus. Wir befinden uns womöglich in einer ABC-Korrektur, die man auch als sogenannte Bärenrally bezeichnet. Viele Leute da draußen sind schon wieder viel zu FOMO-getrieben und laufen hier in Positionen rein, die sie letztendlich Kopf und Kragen kosten werden. Wir werden uns mal kurz anschauen, was in der Academy so die Woche gelaufen ist und vor allen Dingen, wie diese Analysen aufgegangen sind. Also, als allererstes, haben wir hier das Bildchen hier. Ja, Ich habe gesagt, bis in dem Bereich wird Bitcoin starten und dann nach unten fallen. Dennis ebenfalls, äh, hat ebenfalls ungefähr dasselbe Ergebnis bekommen und das auf unterschiedliche Art und Weise der TA, also verschiedene Herangehensweisen. Und Es ist wichtig, dass wir uns so ergänzen, dass wir trotzdem größtenteils immer dasselbe denken. Ja, Dann das nächste Bild. Die Korrektur kam, ich habe das Ganze ein bisschen lustig dargestellt, hm, welche News war denn da wieder am Start, ja, weil davor ja rauskam, dass Tesla die Bitcoins abgestoßen hat und wir ja vorher schon wussten, was passiert, auch wenn es sich immer so ein bisschen blöd anhört, aber es ist halt eben einfach so. Und ja, wenn man sich das Ganze jetzt mal anguckt, blende ich das mal gerade ein, ja. sieht es wie folgt aus. Ihr seht schon, ich habe ein bisschen was geändert. Ihr werdet keine Preisziele mehr sehen. Ja, Ich habe das ausgeblendet. Das wird es äh, nicht mehr bei YouTube geben. Ich hoffe, das ist okay so für euch. Aber es ist äh, auch gegenüber der Academy einfach nur fair. So, wir gucken uns einmal noch kurz an. Und dafür schauen wir noch mal in den Discord rein, was ich so gecallt hatte. Am 7.7.2022, also das hier ist auch... Kein Fake oder so, ja, also ich kann hier alles scrollen, dass es nichts bearbeitet oder sonst irgendwas. Wir klicken das Bild an und da sehen wir, also ich habe diese Bewegung gecallt und genau diese Bewegung ist auch letztendlich passiert, ja. Hier ist unsere Zielzone und die haben wir genau getroffen und abverkauft. Bisher sieht es ganz gut aus, er hat jetzt nicht unbedingt das High genommen, was ich vorhatte, dementsprechend leider nicht alle Positionen drin. Aber wir warten sowieso auf eine andere Möglichkeit. Deswegen schauen wir uns jetzt im übergeordneten Chart an, wo wir zum aktuellen Zeitpunkt eigentlich stehen. Dafür wechseln wir kurz einmal den Chart und da ist er. Ich gehe in den größeren Timeframe und zwar gehen wir mal auf den Tageschart. Das sieht super interessant aus. Wir verfolgen nach wie vor immer noch den Plan den ich im Jahre 2021 äh, predicted habe. Der läuft bisher ganz gut. Wir hatten hier so ein bisschen, genauso wie ich jetzt gerade eben gezeigt habe, wo er nur das, die ersten zwei Ziele anstatt die äh, vier Ziele genommen hat, bevor es nach unten ging. Aber genau dasselbe Spielchen könnten wir hier natürlich auch sehen. Ja? Also, dass er hier diesen kleinen Spielraum lässt und jetzt nach oben geht. Aber an sich ist für mich dieser Bereich hier unten interessant. Danach wird es wieder nach oben gehen. Der Bereich den ich äh, fokussiere und da sage ich jetzt so eine Zahl, dass wir die 32.000. Allerdings ist es natürlich möglich, dass wenn wir wirklich eine A hier gesehen haben, dass die B deutlich weit nach oben gehen kann und da kann man sich dann selbst ausmalen, wieso die Ziele dann letztendlich stehen. Wenn ich mir das Ganze jetzt mal so im Weekly angucke, dann sieht das für mich alles noch ziemlich gesund aus. Ja? also wir Selbst wenn wir wirklich in diesem Bereich hier unten fallen, dann ist es für mich nach wie vor immer noch ein extrem bullisches Szenario. Ja? Sollte der Bereich hier unten fallen, dann sind wir weit weg davon, aber ich will es trotzdem einmal ansprechen, dann ist es natürlich eine andere Geschichte. Muss man sich Gedanken machen, wie das Ganze dann weitergeführt wird und wie dann die TA weiterläuft? Das ist zumindest mein bullischer Case, der uns dann auf 200, 300, 400.000 US-Dollar nach oben katapultieren könnte. Das Ganze wird dann wahrscheinlich noch so ein, zwei Jahre dauern, kann auch drei Jahre dauern, bis wir den Bereich erreichen, aber ich sag mal so: die Zeit haben wir und da kann man auf jeden Fall gutes Geld machen, denn gerade in solchen Phasen wie jetzt macht man Geld. Das ist einfach so, ja? also dort macht man die meiste, äh, dort macht man die meisten Bitcoins, ja? So, also aktuell sieht es so aus, dass wir weiter nach unten fallen, fallen wir direkt hier unten in den Bereich rein. Ich gehe nicht davon aus, ihr werdet im nächsten Video sehen, warum. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe vor allem Dingen, dass ihr mit, dem, mit der Soundqualität zufrieden seid. Die Maske muss ich weglassen, weil sie leider die Soundqualität extrem beeinträchtigt. Und ja, ich möchte jetzt nicht, dass die Qualität vom Video darunter leidet, dass ich jetzt halt eben eine Facecam im Video drin habe. Sollte euch das Video gefallen haben, Daumen nach oben da lassen. Für den Support bin ich euch jetzt schon mal dankbar. Kommentiert doch mal eure Meinung. Wie seid ihr gerade positioniert? Was denkt ihr, wohin wird das Ganze gehen? Wenn ihr Interesse habt, der Academy beizutreten, dann habt ihr da natürlich auch die Möglichkeit dazu. Die Internetseite findet ihr unten in der Videobeschreibung, genauso wie unsere Kontaktdaten, wo ihr uns direkt anschreiben könnt. Ihr habt natürlich alle die Möglichkeit, der Academy beizutreten und unsere Familie wächst und wächst und wächst jeden Tag. Und darauf bin ich echt verdammt stolz. Ich wünsche euch einen super Start in die Woche. Macht's gut. Das war's von mir, euer Mr. Sagittario. Von der Bull vs. Bear Academy. Macht's gut. Ciao.